Mit dem BAB haben wir die Gemeinkosten verursachungsgerecht auf vier Kostenstellen verteilt, sodass wir jetzt vier Summen haben, die Materialgemeinkosten, die Fertigungsgemeinkosten, die Verwaltungsgemeinkosten und die Vertriebsgemeinkosten. Wenn wir diese vier Beträge addieren, dann haben wir wieder unsere gesamten Gemeinkosten. Wir wollen jetzt die Gesamtkosten, also die Selbstkosten, berechnen von allen Kostenträgern. Um daraus abzuleiten, wie wirtschaftlich wir handeln und auch Aussagen über die Gewinnerzielung zu erreichen. Aus den Materialentnahmescheinen, da wissen wir ja die Höhe des Fertigungsmaterials und jetzt addiere ich die dazugehörige Kostenstelle, das heißt die Materialgemeinkosten. Daraus ergeben sich dann die Materialkosten. Um jetzt zum Beispiel in der zweiten Abrechnungsperiode nicht wieder einen BAB erstellen zu müssen berechne jetzt den Prozentsatz, den wir addieren müssen, und das nennen wir den Gemeinkostenzuschlagsatz. Das heißt, ich nehme die Materialgemeinkosten mal 100 und teile durch das Fertigungsmaterial, sodass ich hier einen Gemeinkostenzuschlagsatz von 8,35 habe. In der zweiten Abrechnungsperiode kann ich dann wieder das Fertigungsmaterial nehmen, das wäre jetzt hier ein anderer Betrag natürlich. Und kann dann eben mal 8,35, geteilt durch 100, rechnen und habe dann die Höhe meiner Materialgemeinkosten. Wir bleiben jetzt aber mal in der ersten Abrechnungsperiode und wollen jetzt mal die gesamten Kosten berechnen. Das Ganze nennt sich dann Kostenträgerzeitrechnung, das heißt die Kosten aller Kostenträger innerhalb einer bestimmten Periode wir bestimmen dann immer die Zuschlagsgrundlage, das haben wir für die Materialgemeinkosten ja schon gemacht, das wäre das Fertigungsmaterial bei der Kostenstelle 2, bei den Fertigungsgemeinkosten wären das dann logischerweise die Fertigungslöhne, um diesen zu berechnen, nehme ich also die Fertigungsgemeinkosten mal 100 teile durch die Fertigungslöhne und habe dann in diesem Beispiel 174% Gegebenenfalls addiere ich dann noch Sonder-Einzelkosten, falls sie anfallen, in diesem Fall nicht, und habe dann die Fertigungskosten. Die Summe aus Materialkosten und Fertigungskosten ergibt dann die Herstellkosten der Erzeugung. Damit haben wir alle Einzelkosten in die Rechnung mit einkalkuliert. Jetzt müssten wir ja nur noch die Kostenstelle 3 und die Kostenstelle 4 addieren und dann wären wir fertig. Das ist im Prinzip auch richtig, aber relevant für diese Kostenstelle 3 und 4 ist ja nicht, was wir erzeugt haben, sondern das, was wir dann tatsächlich auch verkaufen. Das heißt, wenn ich Lagerbestände abbaue, etwas aus dem Lager rausnehme und verkaufe, damit erhöhen sich auch die Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten. Das heißt, Bestandsminderungen muss ich dazu addieren. Im anderen Fall Bestandsmehrungen, wenn ich etwas herstelle, aber nicht verkaufe und ins Lager stelle, verringern sich diese Gemeinkosten der Kostenstelle 3 und 4. Dementsprechend ziehe ich diese Bestandsmehrungen dann ab. Dann habe ich die Herstellkosten des Umsatzes. Und diese Herstellkosten des Umsatzes sind dann Zuschlagsgrundlage für die Verwaltungsgemeinkosten und für die Vertriebsgemeinkosten. Das heißt Verwaltungsgemeinkosten mal 100 geteilt durch die Herstellkosten des Umsatzes. Habe ich meinen Zuschlagssatz in Höhe von 14,14%? ,14%. Vertriebsgemeinkosten mal 100 geteilt durch Herstellkosten des Umsatzes habe ich meinen Gemeinkostenzuschlagssatz in Höhe von 5,83%. Ja, da muss ich nur noch die Beträge addieren und habe dann am Ende meine Selbstkosten des Umsatzes. Damit haben wir jetzt hier eine recht lange Kostenträgerzeitrechnung. Wie kann man sich das jetzt merken? Im Prinzip ganz einfach, ich nehme meine zwei Einzelkosten, nämlich das Fertigungsmaterial einmal und einmal die Fertigungslöhne und addiere da die Gemeinkosten dazu, gegebenenfalls dann mit Hilfe des Gemeinkostenzuschlagsatzes. Addiere gegebenenfalls die Sondereinzelkosten der Fertigung und habe dann insgesamt meine Herstellkosten der Erzeugung. Dann muss ich nur noch die Kostenstelle 3 und 4 addieren, muss da aber beachten, dass ich Bestandsveränderungen mit berechne. Ja, und dann habe ich in Summe meine Selbstkosten. Ja, über die Kostenstellen sind wir jetzt zu der Kostenträgerrechnung gekommen, haben jetzt uns hier die Kostenträgerzeitrechnung angeschaut, Kosten aller Kostenträger in einer bestimmten Periode, kann damit schon mal Aussagen treffen über die Wirtschaftlichkeit. Im nächsten und dann auch letzten Schritt werden wir dann die Selbstkosten eines Kostenträgers berechnen und das wäre dann die Kostenträgerstückrechnung.